Willkommen zum kleinen einmal 1 der Kostenrechnung. Mein Name ist Dr. Laut. Unser heutiges Thema, wir definieren unsere Kosten. Heute geht es um die Kostenartenrechnung. Wir legen fest, was überhaupt unsere Kosten sind und wie hoch die Kosten sind. Unser Ausgangsmaterial sind die Aufwendungen der Buchführung. Aufwand ist definiert als Werteverzehr in einer Periode nach gesetzlichen Vorschriften bewertet. Die Aufgabe der Kostenartenrechnung ist es nun, aus diesem Material die Kosten herauszufiltern. Kosten sind ebenfalls definiert als Werteverzehr in einer Periode, aber mit drei Vorgaben. Sie müssen betrieblich bedingt sein, sie müssen ordentlich sein, das heißt regelmäßig auftreten, und sie müssen realistisch bewertet sein. Weiterhin gibt es auch Kosten, die nicht als Aufwand geltend gemacht dürfen, die sogenannten Opportunitätskosten. Die allermeisten Zahlen der Buchführung müssen wir gar nicht korrigieren, sondern können sie unverändert als Kosten übernehmen, die aufwandsgleichen Kosten. Ein paar Positionen müssen wir neu kreieren, das sind die Zusatzkosten. Und einige Positionen müssen wir für die Kostenrechnung etwas manipulieren. Das sind die Anderskosten. Einige Aufwendungen können wir nicht in die Kostenrechnung übernehmen, weil sie unseren drei Kriterien nicht genügen. Anderskosten und Zusatzkosten nennt man auch kalkulatorische Kosten. Ein Beispiel für die unterschiedliche Betrachtungsweise von internem und externem Rechnungswesen sind die Zinsen. Im externen Rechnungswesen dürfen wir nur die tatsächlich gezahlten Bankzinsen als Aufwand geltend machen, zum Beispiel 10% des Fremdkapitals von 300.000 gleich 30.000 Euro. Im internen Rechnungswesen wird das gesamte betriebsbedürftige Kapital zu einem kalkulatorischen Zinssatz virtuell verzinst und diese Zinsen werden als kalkulatorische Zinsen übernommen. Die Zinsen sind also ein Beispiel für die Anderskosten in der Abgrenzungsrechnung. Ein Beispiel für die Zusatzkosten ist der Unternehmerlohn. In der Buchführung darf der Unternehmerlohn nicht als Aufwand geltend gemacht werden. In der internen Kostenrechnung tritt er sehr wohl auf, zum Beispiel mit einer Praktikaformel aus dem Jahresumsatz errechnet. In der Abgrenzungsrechnung werden nicht nur die Aufwendungen in Kosten überführt, auch auf der positiven Seite werden die Erträge in Leistungen umgerechnet. Wir können uns die Abrennungsrechnung in Tabellenform vorstellen. Links stehen Aufwendungen und Erträge, rechts stehen Kosten und Leistungen. Im einfachsten Fall sind zum Beispiel Erträge und Leistungen identisch oder Aufwendungen und Kosten identisch. In anderen Fällen treten Erträge oder Aufwendungen gar nicht in der Kostenrechnung auf, weil sie unseren drei Kriterien nicht genügen. Wir sprechen davon, dass wir diese Beträge als neutrale Aufwendungen und Erträge abgrenzen. Und in wieder anderen Fällen sind kostenrechnerische Korrekturen notwendig. Abschreibungsaufwendungen werden zum Beispiel korrigiert, damit sie unseren drei Kriterien genügen. Im letzten Fall kann es auch Kosten geben, die keinen Aufwendungen entsprechen. Wir haben als Beispiel für diese Zusatzkosten den Unternehmerlohn genannt. Wir wollen einige Beispiele diskutieren. Hier links sehen Sie eine Gewinn- und Verlustrechnung. Wir betrachten zunächst die Erträge. Die Umsatzerlöse können wir unverändert in die Kosten- und Leistungsrechnung übernehmen. Mieterträge, Erträge aus Wertpapieren, Zinserträge sind betriebsfremd, wie man sagt. Sie haben nichts mit dem eigentlichen Betriebszweck zu tun, nämlich Güter zu produzieren, und werden abgegrenzt, das heißt nicht in die Kosten- und Leistungsrechnung übernommen. Von den Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung können wir einen Teil direkt in die Kostenrechnung übernehmen, z.B. die Löhne. Ein weiterer Teil wird korrigiert, um sie an die drei Kriterien anzupassen. Beispielsweise werden die bilanziellen Abschreibungen in kalkulatorische Abschreibungen umgerechnet oder die Zinsen werden um die kalkulatorischen Zinsen erweitert. Durch Saldierung von Aufwand und Ertrag ergibt sich das Gesamtergebnis, in dem Fall minus 28.000. Dieses wird dem Finanzamt in Form der Bilanz und der GOV mitgeteilt. Für interne Adressaten werden die Kosten und die Leistungen saldiert. Hier ergeben sich ein Betriebsergebnis von minus 41.000, mit dem das Management fertig werden muss. Wenn wir eine vollständige Liste unserer Kosten erstellt haben, dann sortieren wir diese Kosten. Üblich sind einerseits die Sortierung nach der Art der verbrauchten Güter in einem Kostenartenplan. Wir unterscheiden sieben Arten von Kosten: Materialkosten für Rohstoffe und Hilfsstoffe, Personalkosten, Löhne und Gehälter, Abschreibungen für den Wertverlust von Langnahegegenständen, Kapitalkosten, das sind die Zinsen, Fremdleistungskosten für Dienstleistungen anderer Unternehmen, Wagniskosten und Gebühren und Abgaben. Eine wichtige Sortierung ist die Unterteilung in Einzelkosten und Gemeinkosten. Wenn für eine Kostenposition ein Objekt alleine verantwortlich ist, haben wir Einzelkosten. Wenn mehrere Kostenobjekte für eine Kostenposition verantwortlich sind, haben wir Gemeinkosten. Die Kosten für die Heckscheiben unseres Muster Family sind zum Beispiel Einzelkosten, denn sie lassen sich direkt dem Kostenträger Muster Family zuordnen. Die Reinigungskosten hingegen sind Gemeinkosten, denn sie lassen sich nicht einem speziellen Kostenträger zuordnen. Letztendlich müssen wir in der Kostenrechnung dann einen Schlüssel finden, um auch diese Kosten verursachungsgerecht auf den Kostenträger umzulegen. Lassen Sie uns den Kostenplan unserer Muster GmbH anschauen. Wir haben Materialeinzelkosten in Höhe von 498 Millionen und Fertigungslöhne in Höhe von 66 Millionen. Beide Positionen sind Einzelkosten. Sie lassen sich eindeutig dem Muster Family oder dem Muster City zuordnen. Wir haben Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe, für Hilfslöhne, für Gehälter und für Abschreibungen. Diese Kosten sind Gemeinkosten, denn sie lassen sich nicht ohne weiteres einem Kostenträger zuordnen. Allerdings lassen sich diese Kosten einer Kostenstelle eindeutig zuordnen. Es sind Kostenstelleneinzelkosten. Wir haben Fremdleistungskosten, Versicherungskosten, Zinsen und Grundsteuer. Diese Kosten sind weder einem Kostenträger noch einer Kostenstelle direkt zuzuordnen. Es sind Gemeinkosten. Es ist also kein Problem, die 498 Millionen Materialeinzelkosten (MEK) zu verteilen. 318 Millionen gehen auf Kosten des City, 179 Millionen auf Kosten des Family. Wenn wir diese Zahlen durch die hergestellten Mengen dividieren, erhalten wir 3745 Euro Material-Einzelkosten pro City und 4495 Euro Einzelkosten pro Family. Ähnlich können wir die Fertigungseinzelkosten in Höhe von 66 Millionen problemlos auf den City und den Family umlegen und erhalten dann Fertigungseinzelkosten von 486 Euro pro Einheit City und von 632 Euro pro Einheit Family. Damit haben wir schon ein gewisses Stück weit die Herstellkosten unserer Produkte ermittelt. Was fehlt, ist aber die Berücksichtigung der Gemeinkosten, die einen erheblichen Anteil unserer Kosten ausmachen damit wir auch die Gemeinkosten in Selbstkosten berücksichtigen können, muss erst die Kostenstellenrechnung in Aktion treten und die Gemeinkosten auf die Kostenstellen verteilen.